Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar wurde ja 2016 auf meinem alten Kanal, genau gesagt im August, mein erstes Video hochgeladen. Nämlich das 20 Facts About Me Video, das wahrscheinlich so ziemlich alle kennen, die jetzt dieses Video sehen. Wie manche sagen würden, ein Legendenvideo. Wie andere sagen würden, cringe. Auf jeden Fall dachte ich, eine Anlehnung daran, erzähle ich mal wieder 20 neue Fakten über mich und anschließend reagieren wir auf meine alte Reaktion auf das Video. Dann würde sagen, starten wir. Ich weiß, das ist nicht so ein aufwendiges Video. Ich gebe mir trotzdem Mühe im Schnitt, aber ich habe noch ein paar aufwendige Dinge für meine Ferien geplant. Fakt Nummer 1. Ich bin 1,80 Meter und wiege 59 Kilo. Während der RS- und der Unteroffizierschule war ich mehr Zeit lang erkältet, als ich gesund war. Meine momentane Tätigkeit ist Wachtmeister als Mattschiff. Während meinen Ferien mache ich durchschnittlich 4 Stunden Sport pro Woche. Bist du wahnsinnig! schaffe ich... Liegestütze schaffe ich, schaff ich eigentlich... La langue que je ich am liebsten weil ich und Italienisch Ich mag lieber Sommer als Winter. Ich war 2021 das allererste Mal schwimmen im Dezember in Gran Canaria. Im Rollenverhalten sehe ich mich zwischen Beta und Gamma. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, dann bringe ich die auch hervor, aber ich bin nicht so die Führungsperson. Äh, mit Clubs kann ich gar nichts anfangen, aber auf Home-Partys bin ich ab und zu mal zu sehen. Meine Favoriten Musikgenres sind Deutschrap, Synthwave und Oldschool Trends. Meine Lieblings-Battle-Runde jemals war Weekend vs. Battleboy die rückrunde im VBT. Mein Lieblingsfilm ist Tenet. Und meine Top 3 Spielgenres sind Open World, zum Beispiel Entropia Universe, MMOBA, das heißt LOL oder FPS-Games wie Apex. Mein Lieblingssender ist DMAX und meine Lieblingsserie dort Goldrausch, Whitewater, Alaska. Mein Schnittprogramm ist Hitfilm Express. Wie man sieht, war ich erst gerade beim Friseur, aber kleiner Fun-Fact: Ich gehe nur ca. alle 6 Monate zum Friseur, weil meine Haare so langsam wachsen. Ich kenne einige Leute, die Covid hatten, aber ich glücklicherweise hatte es noch nie. Eine meiner größten Passionen und auch Freizeitbeschäftigung ist, Nachhilfe zu geben. Und ich kann Marimba und Schlagzeug spielen. Und zwar würde ich sagen, switchen wir jetzt einmal rüber zu meiner Reaktion aus 2018 auf mein Video aus 2016. Wollen wir uns wirklich antun? Okay. <lacht> Vergleicht mal das mit meiner jetzigen Facecam. Holy shit, let's go. Jo Leute, was geht ab und willkommen zu meinem allerersten Reaction Video auf diesem Kanal. Zu meinem allerersten Video auf diesem Kanal. Und Willkommen zum zweiten Reaction Video. Ah wisst, ich habe ja einen neuen Kanal. Willkommen zum ersten Reaction Video auf diesem Kanal. Und zwar ist das, das sogenannte 20 Facts About Me Video. Das ihr hier wunderschön eingeblendet seht. Perfekt, jetzt kann perfekt vergleichen. 2016, 2018, 2021. Ja, hat sich was verändert. Und zwar, dieses wurde am 9.9.2016 hochgeladen mittlerweile fast an die 500 Aufrufe. 862 Aufrufe? What? Das ist äh, tatsächlich mein Aufrufe stärkstes Video. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, Ihr seht, ich mag das Video auch, denn ich habe es selber geliked. <lacht> ja, ich habe schon mehrere Male versucht, dieses Video aufzunehmen. Habe es allerdings jedes Mal nicht geschafft. ich bin Hochmotiviert nach dem 20. Versuch, deshalb würde ich sagen, wir starten einfach. Wow, krasser Übergang. Hey, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Ich weiß halt noch, ich habe das mit OBS auf meinem MacBook aufgenommen, deshalb leckt das so schlimm. Das ist wirklich eine Katastrophe. Mein MacBook hat gefühlt anfangen zu rauchen. Dann noch eingeblendet, wo überall ihr mir oh, der 2016 schon ein Trend gesetzt mit Ähm, Hier werde ich ja noch, dass ihr mir auf Tumblr folgen könnt oder wie der Scheiß auch überhaupt gesprochen wird. Und zwar ist das so: Ich habe man sieht mir richtig an, wie triggert ich war, weil es einfach wirklich gefühlt der 20. Versuch war. Oh. Ach, schön. Da ähm, einige negative Stories über Tumblr gehört und habe mich deshalb entschieden keine weiteren Fotos mehr hochzuladen. Also ihr könnt dort immer noch Fotos anschauen, aber es wird nichts mehr Neues kommen. Dann wünsche ich euch viel Vergnügen mit dem Video. Ich euch auch. Eins, ich heiße Bürgerlich Luca ja, also erstaunlicherweise auch fünf Jahre später, ist das noch korrekt? Nummer zwei, ich bin Vegetarier. Immer noch? Äh, tatsächlich äh, damals war ich es seit zwei monaten mittlerweile bin ich seit über zwei jahren vegetarier und äh, ich muss zugeben fleisch vermisse ich eigentlich kein einziges mal fisch und meeresfrüchte auch nicht ich kann Weiterhin immer noch nicht. ein separates video quasi darüber machen weshalb ich vegetarier bin Geht einfach mal ein like wenn ich das machen soll zum glück habe ich das nicht gemacht und hätte ist die nächste cringe reaction gegeben hey hallo ich bin vegetarier ist als Kinoa, aber YOLO. Fakt Nummer 4. Ich habe am 13. Oktober Geburtstag. Fakt Nummer 5. Meine Lieblingsfarbe ist Orange. Immer noch. Fakt Nummer 6. Ich war vor schon unter vier anderen Namen bekannt, habe aber jedes Mal ziemlich abgefehlt. Dann wären es jetzt 5. Leider. Ich bin ein Rap-Fanatiker. Zu meinen Lieblingsrappern gehören Gio A. E AT Entertainment Neo Perplex 23 und die Mason Family und Vortex. Alles Rapper, die halt fünf Jahre später gefühlt, immer noch niemand kennt. Traurig. Äh, das trägt jetzt nicht wahnsinnig viel zur eigentlichen Sache bei, aber trotzdem, äh, mein Musikgeschmack hat sich sehr, sehr verändert. Äh, damals war ich sehr so voll auf dem JPB-Hype drauf. Mittlerweile orientiere ich mich mehr so Richtung 1.18 Straßenbande. 18 Straßenbande. Was? Bro, was? Ushido. Ich finde das OPB einfach seit 2018 nicht mehr wirklich interessant. Meine Lieblings-Battle-Runde, JPB 2015, im Mini-JPB, war von Tablex 23, die gegen Fortnite. Tatsächlich ist meine aktuelle Lieblingsrunde aus dem JPB 2018 immer noch Teilmatic vs. Pac Pacino. Check das ab. 9. ich spiele in meiner Freizeit sehr gerne Schlagzeug und mache Judo. Judo äh, habe ich seit über einem Jahr schon aufgehört, seit Anfang der Kanti. Und äh, Schlagzeug spiele ich auch nicht mehr so häufig, einmal in der Woche in einer Band. Dafür ja, äh, nehme ich jetzt instrumental und richtig Marimba. Ja, habe ich ja vorher auch gesagt. Ich wollte eigentlich keine doppelten Facts reinnehmen, aber ich habe voll vergessen, dass ich 2018 ja schon auf der Kanti war, von dem her. naja. Ich Ich glaube auch, das ist der Punkt, der sich am meisten gewendet hat. Also äh, tatsächlich fühle ich mich langsam so bei den anderen integriert. Shoutouts an die 2MZ, schreibt mal unten in die Kommentare, falls es nicht so ist. Aber, ja. Shoutouts an meine RS und Shoutouts an meine UOS. Und auch an die kommende RS natürlich. An die Rekruten, wenn ihr das seht, wer ja, wisst, wem zu gehorchen ist. Also, dieser Punkt ist auf keinen Fall mehr aktuell. Ich wurde auch des Öfteren drauf angesprochen. Deshalb habe ich schließlich mich auch entschieden, dieses Video hier zu machen. Und um natürlich Klicks abzugreifen, ihr kennt mich. Oh Gott, diese schrottige Animation. Fakt Nummer 11. Mein Lieblingsfach ist Algebra. Fakt Nummer 12. Ich habe unter anderem Namen schon. Ja, Algebra, ja, ist okay, aber Informatik würde ich eher als mein aktuelles Lieblingsfach betiteln. Mittlerweile sind es locker schon an die sechs oder 700 mal denn ich muss ja jeden Tag mit der Bahn zur Kante und wieder zurück, zum Teil auch viermal hin und zurück, wenn ich irgendwas vergessen habe, was leider keine Seltenheit ist. 14, ich besuche die zweite Sekundarschule in Eschens. Und mittlerweile bin ich in der zweiten Klasse der Kantonschule. Und mittlerweile komme ich in meine zweite RS des Schweizer Militärs. Und bin ziemlich gut in der Schule. Muss gesagt werden. Ja. Frau Nummer 15, ich habe noch keinen Plan, was ich später werden will. Entweder Interactive Media Designer, Journalist, Laborant, Informatiker, Mediamatiker. Pro Laborant. Spätestens auf der Kante habe ich gemerkt, dass Chemie so gar nicht meins ist. Gott, Laborant. Äh, mittlerweile weiß ich ziemlich genau, was ich werden will, aber das wird ein sehr umständlicher Weg. Und zwar, ich will IT-Penetration-Tester werden. Ja, wollte ich relativ lange Zeit, aber gibt leider äh, noch immer zu wenig Arbeitsplätze dafür. Also, Wenn alles gut kommt, äh, gehe ich in die Richtung IT-Sicherheit oder sonst hat IT-Programmierung im Allgemeinen, also Web-Engineer. Das muss ich noch genau schauen. Könnt ihr googeln, wenn ihr keine Hobbys habt. Ja, also das ist auf jeden Fall überhaupt nicht mehr aktuell, äh, mein, mein äh, momentaner Lieblings-Youtuber ist auf jeden Fall äh, Red Summer und natürlich Leo Mascher. sein Destiny mag ich auch sehr gerne. Äh, tatsächlich finde ich langsam, ich bin etwas zu alt für die Grishi Studios. Schaue ich zwar auch noch ab und zu, aber äh, ich schaue eigentlich jetzt mehr so YTT und 8crime. Ja, ja, ist schon eher akzeptabel. 19. Ich bin 13 Jahre alt. 13 Jahre? Das ist wirklich 6 Jahre her, ja, wie die Zeit vergeht. Und ich werde im Oktober 2018, hm. nämlich am 13. Oktober, werde ich 16. Ja, ich wurde, ähm, ich wurde im Oktober 21 19. Ich besitze eine Xbox 360 und mein Lieblingsspiel drauf ist. Ah, wie hätte man es auch anders erwarten können? Tatsächlich ist mein, äh, mein aktuelles Lieblingsspiel Fortnite, wie hätte man es auch anders. Wie oft will ich heute eigentlich noch verzweifeln, wirklich? Gut, ich muss zugeben, ich spiele es schon noch ab und zu, aber mein Lieblingsspiel... Oh nein. Mein Lieblingsspiel äh, bleibt League of Legends. Was erwarten können. Ja, und dann hoffe ich euch hat das Video gefallen. Ja, und das interessiert jetzt keine mehr. Dann hoffe ich euch hat dieses Reaction-Video gefallen und... Und das interessiert jetzt keinen mehr, gebt ein Like für den Joke, dann hoffe ich euch hat dieses Video gefallen und bis zu einem nächsten Video oder Livestream.